Und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich für euch Schweinmedaillons mit Zwiebelkruste. Ein relativ langwieriges Gericht, also werdet gleich merken, warum, aber mit sehr wenigen, sehr einfachen Zutaten. Umso wichtiger ist, dass man da halt das Material, das Ausgangsmaterial entsprechend auswählt und gute Produkte kauft. Wir beginnen zuerst mit der Zwiebelsauce oder der Zwiebelkruste, denn ähm, die Schweinemedaillons, die werden in einer Auflaufform nachher mit selbiger überbacken. So und äh, wir beginnen und diese. Zwiebel, Kruste, die machen wir natürlich im Thermomix, überbacken, müssen wir nachher in unserem Backofen machen. Das kann der Wunderkessel leider noch nicht. 800 Gramm Zwiebel habe ich für euch äh, vorbereitet und gefiertet. Die passen auch wunderbar in den TM5. Das Rezept, das ich euch heute vorstelle, funktioniert aber genau wie den TM31, der ja ein bisschen kleineres Volumen hat. So, wir zerkleinern. Die Zwiebeln, 3 Sekunden auf Stufe 5. Jawohl, das sieht gut aus. Als nächstes kommt die Müll dazu und wir dünsten die Zwiebeln an. Da ja, muss man gerade gucken, jawohl, ist alles klein genug. Immer schön nach unten schieben noch mit dem Schaden, weil sich das oft da oben ja, festsetzt und dann. Anlösen natürlich mit Öl, 40 Gramm habe ich hier dabei und ähm, wir sind ja normalerweise, wenn man Zwiebeln andünsten zweieinhalb Minuten bei der menge allerdings fünf Minuten in der Aroma Stufe, Stufe 2 und ganz wichtig, Linkslauf, damit die Zwiebeln jetzt nicht noch weiter zerkleinert werden. So, die fünf Minuten sind um. So ganz gedünstet sind die noch nicht und das ist auch richtig. Wir machen jetzt noch 30 ml Maisweinessig dazu und ebenfalls nochmal auf der Magoma-Stufe 3 Minuten im Linkslauf Stufe 2. Wichtig hierbei ist, wir lassen den ähm, Deckel offen, damit es alles schön abziehen kann. So, die Abfüllphase ist vorbei. Das heißt, unsere nächste Zutat kommt dazu und das sind 300 Gramm Creme fraîche. Und dann kochen wir das weiter oder ergießt es weiter. Diesmal 80 Grad für 5 Minuten, Stufe 2 und ebenfalls wieder im Linkslauf. Lediglich noch etwas Senf, das heißt etwas, das sind 60 Gramm, die ihr da noch reinmacht, eine Prise Zucker, ein bisschen Salz und natürlich etwas Pfeffer. Das Ganze jetzt 3 Sekunden Linkslauf Stufe 3 vermischen und bevor wir sie weiterverarbeiten können oder bevor wir damit weiterarbeiten können, etwa eine Stunde in den Kühlschrank umzuziehen. Ihr könnt das entweder direkt im Kessel machen, ich fülle das jetzt hier in eine Schüssel rum, dann kann ich den Kessel schon mal sauber machen. So, während unsere Zwiebelmasse jetzt etwa eine Stunde im Kühlschrank abkühlt, zeige ich euch, wie ihr die äh, Medaillons bzw. das Schweinefilet vorbereitet. Ihr kauft etwa na, ein Kilo Schweinefilet und schneidet das in zwei cm große Stücke. Wenn ihr euer Wetzlar fragt, macht er das vielleicht auch? Meiner macht das immer für mich, der ist ein absoluter Hit. Also dann haben wir solche äh, Medaillons hier und die umwickeln wir jetzt mit Schinkelspeck. Das nennt man übrigens Barbieren. Ähm, das ist ganz Praktisch, denn A erhält es halt äh, das Fleisch, also das wird nicht trocken, schützt es vom Austrocknen und gibt dem Ganzen nochmal ein zusätzliches Aroma. Also jedes Medallion hier mit so einem Stück Schinkenspeck umwickeln. Ich habe jetzt zwei 200-Gramm-Packungen gekauft, das ist genau aufgegangen, das kann ich euch nämlich zeigen, weil die anderen die habe ich schon mal vorbereitet. So sieht es dann aus, die kommen alle in Vor. und ich schalte jetzt aus, ihr braucht jetzt nicht die ganze Stunde zu warten, bis das alles abgekühlt ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Zwiebelmischung ist äh, schön durchgekühlt, hat etwas gezogen, wir rühren das jetzt nochmal um und verteilen das jetzt hier auf unsere Medaillons. Der Ofen ist ebenfalls vorgeheizt auf 225 Grad. Da kommt die Auflaufform jetzt rein und zwar für 30 Minuten. So, ich habe jetzt gerade überlegt, während unsere Schweinmedaillons mit Zwiebelkruste im Ofen warten, dass sie fertig werden, brauche ich nicht zu warten. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach ein paar Rosmarinenkartoffeln dazu. Ähm, wie das geht, ist eigentlich relativ einfach. Ihr nehmt äh, festkochende Kartoffeln, am besten äh, die kleinen, kocht die ein bisschen vor und dann ratet ihr die ganz scharf an in der Pfanne. Und Da kommt dann so ein rosmarin drauf mit Honig, Olivenöl, frischen Rosmarin, etwas Salz, frischen Pfeffer aus der Mühle. Da gibt es ganz tolle Rezepte und Vorschläge in unserem Wunderkessel-Forum. Außerdem Salat habe ich auch schon vorbereitet drüber. So, so ich glaube, das sind die perfekten Beilagen hier für unsere Medaillons. Ihr könnt natürlich auch äh, andere Beilagen dazu machen, also, es reicht auch eigentlich Salat und frisches Spaghetti irgendwie oder Herzogin-Kartoffeln, ja. Vielleicht erkläre ich das mal in einer anderen äh, Folge, wie man die zubereitet, die macht man dann auch im Backofen. Auch die Rosmarin-Kartoffeln könnt ihr natürlich im Backofen machen, aber ich bin ein großer Bratkartoffel-Fan und äh, jo, das sieht schon mal gut aus. Das riecht auch gut. Und unsere meine Medaillons sind auch gleich fertig. So Leute, es ist soweit, ähm, die 30 Minuten sind um und ich denke unsere Schweinmedaillons sind, oh ja, sehr sehr gut. Cool. Also es riecht wirklich absolut fantastisch, es ist doch ein bisschen flüssiger als ich dachte. Ich stelle das jetzt hier auf den Herd drauf und dann schauen wir mal wie es aussieht, also es riecht wirklich fantastisch. So Leute, und jetzt kommt mein absoluter Lieblingspart äh, hier in der Römer nämlich das Probieren. Also, das Fleisch ist wirklich wunderschön durch, ist ganz zart. Wie gesagt, dieser Speck Rum, der verhindert ja das Austrocknen und gibt auch echt nochmal ein tolles Aroma, man riecht es auch. Also ich bin absolut sprachlos. Nee, das ist wirklich sehr, sehr cool. Ähm, hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert, dadurch, dass diese Zwiebelsoße diese Zwiebelkruste ziehen muss. Aber die Arbeit hat sich echt gelohnt. Das war ja nicht viel Arbeit. Dauert halt noch ein bisschen. Ähm, ohne Spaß. Das ähm, ist ein tolles, tolles Essen. Sonntagnachmittag, irgendwie Freunde einladen, schnell fertig machen. Ist super einfach. Besorgt euch gutes Fleisch, das ist das A und O, gute Qualität, und dann steht einem wirklich fantastischen Bühmungs nichts mehr im Wege. Ich hoffe, ihr probiert das mal aus. Und wenn ihr das gemacht habt, schreibt mir runter in die Kommentare, wie es geschmeckt hat, wie es euch geschmeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen, freue ich mich drüber und natürlich unseren Kanal abonnieren. Dann gibt es noch weitere so tolle Rezepte wie unsere Schweinmedaillons mit Zwiebelkruste. So. Ich muss jetzt Schluss machen, weil hier steht ein Teller, der muss gegessen werden. Alles Gute, ciao.